Hallo? Guten Tag, Hallo? ja. Guten Tag, Herr Toffel. Mein Name ist Hanna Stein und mhm. ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse am Finanzmarkt. Ich rufe Sie von CryptoGenius, ja? Ja. Sie haben Interesse. Okay, sehr gut. Wie ich schon gesagt habe, ich bin Hanna Stein. Ich bin Ihre offizielle Ansprechpartnerin und werde Ihnen dabei helfen, Ihr Handelskonto richtig zu aktivieren, okay? Hm. Hallöchen, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit eingeschaltet habt. Ihr habt schon die Hanna Stein gehört. Natürlich haben wir hier wieder eine Hanna Stein am Apparat. Oh Mann. Also ich verstehe immer nicht, wie die sich selbst ernst nehmen können, mit dem Akzent und immer wieder einem deutschen Namen. Dass da irgendetwas nicht so richtig mit rechten Dingen zugehen kann, das hört man hier schon. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Okay, super. Herr Toffau, am Anfang, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung oder ist das das erste Mal für Sie? Nee, ist ganz neu. Aha, haben Sie gar keine Erfahrung, ja? Gut, Richtig. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, ganz genau darum, Sie bekommen von unserer Seite die mhm. ganze professionelle Unterstützung, ja? Ja. Das bedeutet, Sie werden immer Kommunikation haben mit Ihrer persönlichen Finanzberater, ja? Sie mhm. bekommen von unserer Seite Ihre persönliche Finanzberater, ja? Und okay. diese Person wird für Sie die wichtige Positionen öffnen und schließen am Finanzmarkt. Diese mhm. Fassung ist ein Profi in diesem Bereich. Und das Einzige, was Sie benötigen zu ist, machen, ist, Ihr Finanzberater zu folgen, okay? Aha. Ja, ja. Also, das Wichtigste, was ich machen soll, ist, meinem äh, Finanzberater dann zu folgen. Tja, dass es dazu schon wahrscheinlich gar nicht kommt. Also, bis zum Finanzberater. Tja, das wissen hier die meisten an der Stelle natürlich noch nicht. Ihr werdet hier angerufen, nachdem ihr euch bei irgendeiner tollen Werbung angemeldet habt und dann meldet sich hier mit sehr stark ausländischem Akzent einer Hannah Stein. Mhm. Also das ist ja schon mal sehr vertrauenserweckend. Vor allem redet sie hier wahnsinnig schnell, erzählt schon von vornherein, was die für mich machen, aber naja, so richtig erzählen tut sie ja nicht. Sie sagt ja nur, dass ich dann so einen Finanzberater bekomme, wenn ich da mein Geld einzahle. Das Problem ist, dass ich danach in den allermeisten Fällen kein Finanzberater mehr meldet, sondern ja niemand mehr. Dann ist die Webseite spätestens nach 2, 3, 4, 5, 6 Monaten offline und das war's dann. Zurückrufen kann man diese netten Firmen in der Regel nicht, da die Rufnummern gar nicht existieren, die im Display stehen. Auf der Webseite gibt es keinen Kontaktformular und wenn doch, dann naja, heißt das nicht unbedingt, dass da jemand antwortet. Und ein Impressum findet man auf diesen Webseiten zu 99% auch nicht. Und selbst wenn doch mal eins dabei ist, dann sollte man hier ganz genau hinschauen, ob das Impressum überhaupt zur Webseite passt und nicht geklaut wurde. Und ja, Sie haben gesagt, dass Sie keine Erfahrung haben, ja?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 Mhm. Was machen Sie? Darf ich fragen? Was meinen Sie? Was meinen okay, Sie? Okay, warte, warten, warten Sie bitte ganz gut. Mhm. Ich leite Sie weiter, okay? Eine Warum? bitte. Hallo, schönen guten Tag. Ich mit Herrn Toffel. Ja, Herr Karl Toffel. Na, also die netten Geräusche im Hintergrund, die habe natürlich ich hier eingefügt, also während des Gesprächs, damit die nette Mitarbeiterin hier von Anfang an ein kleines bisschen überfordert ist. Ähm, was mich aber jetzt hier irgendwie selbst irritiert, warum werde ich denn jetzt hier eigentlich schon wieder direkt an den nächsten Mitarbeiter weitergeleitet? Ich dachte, die erste Mitarbeiterin wollte doch jetzt hier alles mit mir durchgehen und mir erklären, was ich da so zu tun habe, um da mein Geld loszuwerten. Ja, und dann werde ich auf, auf einmal an jemand anderes verbunden. Was hier tatsächlich sogar mal beeindruckend ist, was sehr, sehr, sehr selten vorkommt, dass wenn ich an einen anderen Mitarbeiter weitergegeben werde, dass ich hier dann äh, Musik in der Warteschleife habe. Normalerweise ist das Ganze so, dass die einfach ihr Headset weiterreichen und äh, ja, ja, dass die sich da gegenseitig ihr Ohrenschmalz ein bisschen austauschen. Aber mit, mit Warteschleifenmusik ist in der Tat mal was ganz Neues. Hatte ich so noch ganz selten. Also es gab es schon mal, aber wie gesagt, sehr, sehr selten, dass die so professionell ausgestattet sind. Wahrscheinlich hat die mich jetzt hier einfach an jemanden Neuen durchgestellt, der gar nicht weiß, worum es geht. Na, wir schauen mal, wie es weitergeht. Herr Toffel, also ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Ja, Herr Toffel. Ja, aber ja, das hat jetzt ja jetzt schon die Frau mit. gerade eben gesagt.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 Ja, ganz genau. Ich werde einfach weitergereicht an eine andere Mitarbeiterin, die angebliche Managerin, die andere war ja nur Mitarbeiterin. Hm, das ist schon irgendwie komisch und abwertend, finde ich. Also untereinander. Aber ich frage nach, warum ich denn jetzt hier weitergegeben werde und es interessiert die überhaupt nicht. Also da kriegt man einfach nur eine dumme Antwort von der netten Lady. Weiß ich nicht. Also ich gehe ja jetzt schon davon aus, dass mir als Kunde schon zusteht, dass ich in Erfahrung bringen darf, warum ich einfach weitergereicht werde am Telefon und die Ärzte nicht mit mir weitermachen können. Ist auch schon wieder richtig mysteriös und äh, unseriös vor allem. Aber gut, schauen wir mal weiter. Herr Toffel, also wie gesagt, Frau Stein ist Angestellter, ja, ich meine Ihre hm. Managerin, ja, Kontaminagerin. Hm. Herr Teufel, haben Sie Fragen? Natürlich, ich werde Ihnen alles erklären, ja, wie es hm. läuft, wie es passiert und so weiter und so fort, ja, hm. natürlich. Also, wissen Sie, wie es läuft, wie es passiert? Also, was bekommen Sie von unserer Seite, Herr Toffel? Sie, hm. sie wissen, dass es die Investition ist, 250 Euro, ja? Ach so, nee, das hat sie nicht gesagt.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 Wofür ich denn jetzt hier das Geld ausgeben möchte, was ich da angeblich verdienen würde, ist ja schon wieder der absolute Kracher. Also geht mal zu eurer Bank und macht da irgendeinen Kredit oder sowas. Ja, natürlich, da steht dann, dass man da einen Hauskredit macht. Aber wenn ich jetzt in irgendwelche Finanzprodukte investiere, was ja auch bei eurer Bank geht, dann fragt euch da keiner, wofür wollten ihr die Gewinne ausgeben. Das kann man vielleicht in einem persönlichen Gespräch mit der netten Banktante, die man sowieso schon viele Jahre hat, machen. Aber ich glaube nicht, dass da einer so einfach nachfragt, wozu das ist der Gewinn, also was ich damit machen möchte. Ein Auto kaufen oder, oder sowas, das ist doch Blödsinn. Also ich investiere ja hier am Aktienmarkt, da weiß ich ja noch nicht mal, ob ich überhaupt was gewinne oder alles verliere. Ja, bei dieser Firma verliere ich definitiv alles, weil die stecken sich das Geld, was man da überweist, einfach nur in die Tasche und machen sich danach aus dem Staub. Aber die Frage, die ist ja hier schon wieder absolut unseriös. Und wenn ich jetzt am Trading Markt äh, trade, dann geht es darum, wie ich mein Geld einsetzen möchte, für welche Papiere, für welche Wertpapiere ich da kaufen möchte oder welche, in welche Aktien ich investieren möchte oder in, also überhaupt in welche Produkte ich äh, spekuliere oder bei welchen Produkten äh, oder mit welchen Produkten ich spekulieren möchte, aber nicht was ich da mit dem Geld nachher machen möchte. Und Das dient einfach nur dazu, damit euer Zahn wieder schön ordentlich tropft und ihr da Bock habt, euer Geld reinzustecken. Das ist der einzige Grundfall. Dann macht man sich jetzt hier an dieser Stelle nämlich Gedanken, ja, was, was möchte ich denn Schönes erreichen mit dem Geld? Möchte ich Schulden bezahlen? Möchte ich mir ein Haus kaufen oder ein Auto kaufen? Ja, und dann ist dieser Wunsch natürlich erstmal über allem. Und dann ist das Geld, was ich da investiere, natürlich ja nur eine kleine Summe für meine Zukunft sozusagen. Ja.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 Good. Okay, deshalb habe ich Sie gefragt. Ja, mm -hmm. also, ich war so ein bisschen schwierig. Mm -hmm. Ja, Herr Toffel. Okay. Uh, Herr Toffel, wie, uh, verstehen Sie Finanzmarkt, ja? Uh, also, wie denken Sie, wie, welche Erwartungen haben Sie? Also, wie denken Sie, also, wie viel können Sie verdienen? Weiß ich nicht. Wie viel kann man denn da verdienen?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 Sie haben kein PayPal. Benutzen Sie Online-Banking oder Also, äh, sie äh, fragt mich, was ich so für Fragen über den Finanzmarkt habe und ich stelle ihr die Frage, was ich da so verdienen kann. Sie antwortet darauf, ja, das ist die Standardfrage, die alle Kunden sie fragen. Eine Antwort habe ich darauf nicht bekommen. Sie hat einfach weiter in ihrem Programm gemacht. Davon abgesehen, hat sie ja vorhin schon mal PayPal aufgezählt. Und da habe ich gesagt, nö, nee, ich habe kein PayPal. Und jetzt sagt sie, äh, sie haben ja gesagt, sie haben Paypal. Hm. Also zuhören kann die nette Tante auf jeden Fall nicht. Und Fragen beantworten auch nicht, obwohl sie gesagt hat, ich soll ja meine Frage stellen. Also, sie hat anders formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, antwortet dann darauf nicht. Ja, und dass ich keinen Paypal habe, hat sie irgendwie vollkommen ignoriert. Aber übrigens zum Thema Paypal... Bei PayPal gibt es ja normalerweise den PayPal-Käuferschutz. Dieser greift hier in diesem Fall allerdings nicht. Denn wenn man in irgendwelche Digitalprodukte investiert oder ja, diese mit PayPal kauft, also beispielsweise ihr, ihr kauft einen Download und ladet das dann runter irgendwas, ja, also beispielsweise ein Microsoft-Schlüssel, dann ist das ein virtuelles Produkt. Hier gilt der PayPal-Käuferschutz schon mal definitiv nicht. Und auch nicht in Auslandstransaktionen. Das heißt, wenn ihr irgendwo ins Ausland Geld mit PayPal bezahlt, gibt es ja auch nicht unbedingt den PayPal-Käuferschutz. Tja, und dementsprechend ist das hier auch in diesem Fall dann keine sichere Bezahlmethode. Kreditkarte? Mhm. Welche benutzen Sie? Kreditkarte oder benutzen Sie Online-Banking? Ja, das habe ich. Online-Banking haben Sie. Ja, beides. Hm. Beides. Okay, dann können wir also, welche möchten Sie zu benutzen? Online-Banking oder Kreditkarte? Was ist denn da besser? Wir können das also mit Kreditkarte versuchen. Das ist natürlich mhm. auch ganz einfach und wir können das ganz schnell natürlich also machen. Ja. Okay, ich werde in diesem Fall Ihre E-Mail-Adresse überprüfen. Sie ja, also alle Einzahlmethoden, die man hier hat sind alle dann dementsprechend nicht sicher. Mit der Kreditkarte ist das Geld weg, mit PayPal ist das Geld weg und wenn ihr das manuell selbst überweist ebenso. Das ist tatsächlich so auch leider üblich am Finanzmarkt oder was heißt, la, es geht halt auch nur so. Denn wenn ihr zu irgendeinem Online Broker, wenn wir jetzt von einem legalen und seriösen Online Broker ausgehen, da ja, investiert ihr ja das Geld in einen hochspekulativen Markt. Und da habt ihr definitiv dann auch nicht die Möglichkeit, euer Geld wieder zurückzubekommen, wenn es dann einmal weg ist. Und so ist es eben auch bei den Betrügern dann letztendlich. Habt ihr da euer Geld überwiesen, dann ist das eine Einbahnstraße. Ihr kriegt dort nichts zurück, auch wenn die euch das hier hoch und heilig versprechen. Auch wenn da mal irgendjemand Nettes am Telefon ist und nett klingt. Ja, aber nett ist die kleine Schwester von ihr, wisst schon Bescheid. uns eingegeben haben, ja. Mhm. Ist das klar? puntofel e net, ist das richtig? Mm -hmm. mm -hmm.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 Ja, also hier geht's wieder nur ums Bezahlen. Nicht um die Freundlichkeit, nicht um Smalltalk, nicht um äh, ja, Vertrauen aufbauen. Sie sagt jetzt hier einfach überhaupt nichts mehr in der Zeit, wo wir sie warten lassen, wo ich angeblich den Computer extra für sie hochfahre. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Selbst wenn Sie jetzt irgendwas noch anderes nebenbei machen wollen würde, dann könnte man ja sagen, ich mache mal kurz mein Mikrofon aus, ich bin gleich wieder für Sie da, fahren Sie erstmal in Ruhe Ihren Computer wieder hoch und wir treffen uns ja zwei Minuten wieder, in zwei Minuten wieder am Telefon oder so ähnlich. No, aber anstatt hier irgendwie Smalltalk zu halten, eine Freundlichkeit aufzubauen oder vielleicht mal Vertrauen zu erwecken, nö, da wird einfach das Mikrofon ausgemacht, weil man in der Zeit gar nicht weiß, was man sagen soll. Ja, wie auch, wenn man kaum der deutschen Sprache mächtig ist. Die können das, was sie da eben vorlesen sollen. Die können das, was was dazu reicht, um euch das Geld irgendwie aus, aus der Tasche rauszuholen. Ja, Aber wenn es dann mal um Fragen beantworten geht oder um irgendwas Seriöses, dafür reicht das dann wahrscheinlich schon nicht mehr aus. Ich meine, man könnte sich ja in der Zeit auch mal wenigstens sowas Wetter oder so unterhalten. Das baut ja auch Vertrauen auf zum Kunden, ist zumindest so wie ich es kenne bei normalen Firmen immer so. Wenn ich jetzt bei der Telekom anrufe und äh, habe da jemanden dran und soll mich legitimieren und ich habe jetzt zum Beispiel vergessen, meine Daten irgendwie bereitzulegen und muss jetzt noch eine Weile kramen, dann unterhalten die sich ja auch irgendwie mit mir und wenn sie nur in der Zeit eben nochmal erklären, warum sie das denn jetzt brauchen. Aber das hier ist halt wieder typisch für die netten Telefonbetrüger.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 Die Stellen in den Videos, also in allen Videos, wo die Betrüger immer nichts sagen, die habe ich hier natürlich auch jeweils immer rausgeschnitten. Das heißt, ihr müsst natürlich nicht so lange warten, wie ich die Betrügerin habe warten lassen. Dadurch, dass ich ja meistens einen Haushalt nebenbei mache, wenn ich die Betrüger hier am Telefon habe, also das Telefon klingelt, ich gehe rein und fange damit dem Haushalt an. Ähm, stört mich das jetzt natürlich nicht, wenn ich die da einfach in der Warteschleife oder an der Leitung hängen lasse. Ja, aber, hm, weiß ich nicht. Wie gesagt, man könnte die Zeit ja auch sinnvoll nutzen. Und hier machen sie ja teilweise auch einfach dann wortlos das Mikrofon aus und belassen es dann dabei, dass sie sich nicht mit euch unterhalten. Das ist schon irgendwie komisch. Also definitiv. Zumindest dadurch, dass ich in diesen äh, ganzen Videos wahnsinnig viel ja, Sprechpausen rausschneide, ist nicht mal meine Einsprecher, die ich hier in den Videos habe, mehr als das äh, Telefongespräch ursprünglich mal war. Oftmals schneide ich, wenn es gerade ein bisschen länger war, das Gespräch schneide ich noch 20, 30 Minuten raus, wo überhaupt nicht gesprochen wurde, wo wir uns einfach ein bisschen angeschwiegen haben, weil mein PC erstmal in Ruhe hochfährt. Oder der Finanzberater dann wieder sich irgendwie mit anderen unterhalten muss und dann das Mikrofon ausmacht. Dadurch entstehen natürlich jede Menge Sprechpausen. Das sind aber auch die Pausen, die ich dann halt eben für meine Einsprecher benutzen kann. Und dementsprechend sind die Telefongespräche, äh, die ihr hier ja, hochgeladen bekommt, im Endeffekt selten länger als das ursprüngliche Gespräch mal war. Also ist ja bitte schon hochgefahren, Herr Toffel? Ja, gleich. Okay, kein Problem. Mhm. Und dann überprüfen Sie bitte also Ihr uh, ja, Posteingang, ja? Ja. So, jetzt habe ich den Computer an. Okay. Ich muss der erstmal hochfahren. Genau, genau. Kein mhm. Problem. Ja. Und dann redet sie wieder ewig mit uns nicht. Es ist schon wahnsinnig. Die warten einfach nur ab, dass ihr das da äh, schnellstmöglich erledigt, was sie von euch haben will. Hier in dem Fall erstmal einen Computer einschalten, damit sie uns ordentlich bescheißen kann. Ja, und äh, es ist nicht nötig, irgendwie mit dem Kunden in Kommunikation zu stehen. Nee, weil es geht ja am Ende nur darum, dass die an euer Geld kommen, nicht um Smalltalk oder irgendwas dergleichen. Schon Wahnsinn. Wie wär's denn mal nebenbei schon mal mit einer Beratung? Könnte man da nicht irgendwie die Zeit sinnvoll nutzen und füllen, indem man dann schon mal was über das Produkt erklärt? Ja, daran sieht man einfach nur wieder, dass es nur darum geht, dass ich genau das tun soll, was sie eigentlich von mir will. Und damit ich auch das mache, was sie, was sie möchte und nicht irgendwie abgelenkt bin, sagen die dann in der Zeit einfach überhaupt nichts mehr. Genau, und dann überprüfen Sie also ihre E-Mail, ja, Posteingang. Ja. Okay. Also von meiner...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 Natürlich, habe ich schon geschickt. Okay, dann gucke ich da gleich mal nach. Okay, mhm. ich warte hier auf der Linie. Ja. So, jetzt habe ich ja. den Computer fertig hochgefahren. Okay, super. Mhm. Gleich kann's losgehen. Okay. Also, loggen Sie sich ein in Ihrem Ihre E-Mail. Ihre e hm. Hier ist auf jeden Fall im Hintergrund wieder schön zu hören, dass sie da definitiv auch nicht allein in dem Büro sitzt und dass es sich wohl hier um ein etwas größeres Büro handelt. Ja, und dass der Betrug definitiv nicht von einer Einzelperson begangen wird oder von einem ganz kleinen Team. Nein, das wird ja wieder in einem großen Stil abgezogen, dass man möglichst viele Menschen gleichzeitig anrufen kann, um ja an möglichst viel Geld gleichzeitig zu kommen. So, und wo ist jetzt die Nachricht?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 Hallo guten Tag. Also bekommen wir jetzt hier die dritte Person an den Apparat. Dieses Mal gab es irgendwie keine schöne Warteschleifenmusik. Hm, da haben sie wohl wieder gegenseitig Ohrenschmals ausgetauscht. Ich weiß mal nicht. Und was soll der jetzt hier mit mir? Also ich brauche jetzt eine technische Abteilung, um meine E-Mail zu finden. Also ich brauche erst jemanden, der mich begrüßt am Telefon, dann brauche ich jemanden, der mir eine E-Mail zuschickt. Und dann brauche ich jemanden von der technischen Abteilung, der die E-Mail bei mir findet. Das ist schon irgendwie höchst interessant. Guten Tag. Johann Gurkenau parat. Ich spreche mit Herrn Toffel. Ja. Okay, Herr Toffel, ich werde Ihnen dabei helfen, okay? Ja. Alles bis zum Ende zu machen, okay. Der hört sich aber auf jeden Fall wieder definitiv so an, als wäre er in einem anderen Leben äh, nicht die technische Abteilung, sondern selbst ein Kundenberater. Weil ich glaube, der hieß in vielen anderen Telefonaten schon Jack und irgendwie auch anders und den hatten wir glaube ich sogar im äh, Video vor zwei Tagen. Äh, mit dem netten Herrn, der den Namen nicht sagen wollte. Hier hat es ja dem Anschein nach geklappt, dass er den Namen direkt mal sagt. Hm. Schon irgendwie verwirrend. Auf jeden Fall finde ich das doch sehr verdächtig, dass die Stimme hier schon wieder sehr bekannt vorkommt. Sagen Sie bitte mir, wo befinden Sie sich? Im Badezimmer. Im Badezimmer, okay. Was machen Sie da? Das war gleich ein Kackchen. Okay, haben Sie das erfolgreich gemacht? Ja. Auch höchst interessant ist, dass ich ja da jetzt mittlerweile scheinbar auf Lautsprecher bin und die beiden Ladies sich von vorher wohl im Hintergrund sehr darüber amüsieren, was ich da gerade losgetreten habe. Ich meine, dass das Gespräch jetzt äh, ja kein, keine seriöse Form mehr annehmen kann, ist ja, denke ich, mal klar. Aber trotzdem verwirrend. Also hören die also alle mit, was der eine da am Telefon so sagt. Hm. Also sobald die das Gefühl haben, dass der Kunde zu blöd ist, da Geld einzuzahlen... Oder wie auch immer machen die einen auf Lautsprecher und machen sich dann über die Leute auch noch lustig, wo sie versucht haben, das Geld abzuziehen. Ja, Also mit seriös Datenschutz und so weiter hat das, glaube ich, alles nichts mehr zu tun. Ich sehe das successful mit grüner Farbe. Was? Ich meine, ich sehe das successful mit grüner Farbe. Ich verstehe den Wort nicht. Also okay.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 Äh, machen Sie das mit Ihrer Handy? Und bevor hier wieder ganz viele Vermutungen im, äh, in den Kommentaren losgetreten werden, äh, nein, ich mache den Haushalt nebenbei. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass ich auch gerade im Badezimmer die Kloschüssel nebenbei sauber mache. Und äh, ja, dass eben auch mal der Abzug zu hören ist. Natürlich kann es auch sein, dass ich aus Versehen mal mit Absicht das Knöpfchen gedrückt habe und den Hörer schön möglichst nah an die Spülung gehalten habe um die netten Mitarbeiter auf der anderen Seite ein kleines bisschen zu verwirren. scheint ja auch prima zu funktionieren. Auf jeden Fall trägt's ordentlich zur Belustigung des gesamten Callcenters bei, so wie man das ja im Hintergrund hier hört. Sie können ja auch die Lautsprecher schalten und so mit zweiter Hand arbeiten. Oder nee. sind bei ihre beide Hand also beschäftigt? Jetzt bin ich gerade beschäftigt. Die Toilette ist verstopft.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 wenn wir nicht miteinander sprechen, lieber Herr, was machen wir jetzt so lange? Ja, nichts machen wir mehr so lange. Der nette Mitarbeiter hat schon aufgelegt. Hm. Sehr, sehr schade, obwohl ich gerade zurück ins Büro gehen wollte. In der Tat, also hatte ich da vor bei diesem Gespräch. Hm. Ja, dass das nicht seriös war, das erschließt sich wie immer von alleine. Ich finde nur sehr, sehr schade. Wir sind ja vom Prinzip her alle Menschen. Und eigentlich alle gleich. Aber irgendwie gibt's Menschen, die denken, die sind anders als andere Menschen und fühlen sich dazu, äh, weiß ich nicht, berechtigt, anderen Menschen irgendwie Leid zuzufügen und denen das Geld zu klauen, was man zum Überleben nun mal braucht. Ja, und genau das ist auch der Punkt, warum ich diesen Kanal hier eben aufgemacht habe. Es werden Menschen betrogen. Und hier sind auch Menschen dabei, die vielleicht nicht unbedingt... Ähm, naja, ich meine, wenn man sich eingetragen hat, hat man sich schon selbst eingetragen. Und wenn man da Geld überweist, hat man auch selbst Geld überwiesen. Aber es gibt eben Menschen, die können den Zusammenhang vielleicht einfach nicht verstehen, dass das hier nur Betrug sein kann. Und das schließt auch sicherlich darauf, dass viele Menschen davon betroffen sind, die eigentlich wenig Geld haben. Also wie zum Beispiel mit Hartz IV oder mittlerweile heißt es ja vielleicht schon Bürgergeld oder so, ich weiß es nicht. Aber letztendlich ist es ist einfach nur traurig, dass Menschen andere Menschen einfach bescheißen. Natürlich gibt es Betrug und äh, ja, solche Sachen leider viel zu viel auf unserem Planeten. Aber naja, ich versuche wenigstens ein paar Menschen vor sowas zu bewahren. Natürlich, nur weil ich jetzt diese Videos mache, erreiche ich jetzt hier nicht alle. Und natürlich werde ich nicht allen alle davor schützen können, vor irgendwelche Scheiße reinzufallen. Und natürlich werde ich auch nie alles behandeln können, was es an verschiedene Betrugsmethoden gibt. Doch ich versuche es wenigstens ein bisschen. Dass ich irgendwie äh, irgendwen damit erreiche, der nicht auf sowas reinfällt. In den Kommentaren ist das ein oder andere Mal ja zum Glück schon mal gewesen, dass man rechtzeitig mein Video gesehen hat. Ich meine, das kann ja tatsächlich passieren, ne? wenn man sich jetzt damit beschäftigt, man trägt sich auf so einer Webseite ein, googelt danach ein bisschen auf YouTube rum und trifft dann tatsächlich auf so ein Video hier. Deswegen steht auch ganz oft im Videotitel äh, Bitcoin, Finanzen, äh, weil ich möchte genau diese Leute, die danach suchen, ja auch erreichen. Und ein bisschen Erfolg hat das Ganze ja vielleicht schon gebracht, weil der ein oder andere hat geschrieben, dass er tatsächlich dann nicht eingezahlt hat. Was passiert halt trotzdem immer wieder. Warum auch immer. Das möchte ich mir gar nicht anmaßen, ähm, zu behaupten, dass, dass alle Menschen dumm sind, die da Geld einzahlen. Denn das muss nicht zwangsläufig so sein. Man, ne, also Bildung ist halt bei jedem unterschiedlich vorhanden und jeder Mensch ist halt auch unterschiedlich. Und deswegen, ich, ich persönlich weiß nicht, warum man da einzahlt bei so einem Gestammel. Ich habe es ja auch schon in der Vergangenheit erzählt, dass ich selbst sowas mal hatte. Ganz früher, dass ich mich bei sowas mal eingetragen habe und äh, seitdem klingeln die ja heute noch auf meiner privaten Handynummer durch. Es war nicht mehr so Extrem wie früher, aber ich habe schon an dem Akzent damals rausgehört, das ist doch komisch. Ich meine, klar kann es sein, dass, dass, dass man da ausländische Mitarbeiter dran hat, ist ja bei Amazon und bei der Telekom ja mittlerweile auch zum Standard geworden. Aber so ein Gestammel und so ein Gestotter und eigentlich wollen sie nur das Geld haben und es geht immer nur ums Geld, das ist mir halt damals dann selbst aufgefallen. Nun ja, dann habe ich halt eben auch irgendwann, viele Jahre später, den Callcenter-Fun entdeckt und den Kai-Uwe Meier und dann gab es ja noch Blöder King und dann hat äh, ein callcenter scambating angefangen. Und irgendwann dachte ich dann halt, das mache ich auch. Denn umso mehr Menschen äh, von solchen Maschen eben informiert werden, umso weniger Menschen können darauf reinfallen. Nur hier unbedingt nochmal der eindringliche Hinweis nicht unbedingt zum Nachmachen empfohlen, denn wer sowas hier nachmachen möchte, sollte auf jeden Fall sich darüber bewusst sein, dass ihr euch dort mit höchst kriminellen Menschen anlegt. Nicht unbedingt die, die jetzt hier am Telefon sind, die sind auch kriminell. Aber denen, denen ihr damit wehtut, also in Form von ihr äh, missbraucht die Mitarbeiter und verplempert deren Zeit hier, ähm, das kostet ja dem Inhaber von diesem ganzen kriminellen Laden Geld. Und das erfreut die bestimmt nicht. Von daher sollte man sich definitiv darüber bewusst sein, dass man sich hier im höchsten Maße digital schützen muss, dass man nicht an eure privaten Daten kommt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr möchtet, abonniert sehr, sehr gerne den Kanal, falls noch nicht getan. Damit unterstützt ihr das Projekt auf jeden Fall. Und ihr verpasst auf jeden Fall nichts mehr, wenn es was Neues gibt. Am besten mit Klingelglöckchen, weil dann gibt es auch direkt eine Information, wenn was Neues veröffentlicht wurde. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.